Damit ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier von Green Hell. Ja, wir haben es hier mhm. geschafft, ein Palmendach zu bauen. Und ja, der eigentliche Sinn dahinter ist, dass unser drei zu sterben. Nur <lacht> genau, Nico ist an einem ähm, Raubtier, ja, nenne ich es jetzt mal, weil ich es nicht äh, genau identifizieren konnte, was es ist, gestorben. Alter, du hast es auseinandergenommen. Ah, ich kann gucken, was es ist. Äh, wir haben ein Jaguar kaputt gemacht. Ja, was habe ich gesagt? <lacht> ja, ich nix gut in Bio gewesen. Und, ähm. äh, genau, Nico ist äh, jetzt glaube ich da irgendwie jetzt dabei, hier unser Feuer hinzusetzen. Wie sieht es bei dir aus mit der Hydration? Ja. Hast, du, hast du Durst? Ich habe gerade eben erst getrunken. Ah, okay, dann, dann trinke ich den Rest. Äh, ja. kein Rest. Es dürfte Glaub nichts da sein, ich habe alles leer getrunken. Das waren zwei. Ah, cool. So, ein Feuerschen. Ähm, gucken wir mal, was haben wir hier? Ein Feuer. Nee, eine Lehmdusche, nee. Bist du bist du eigentlich ein bisschen seeblind oder. Ha, du hast jetzt natürlich belastend. <lacht> oh nein, not really. <lacht> Kannst du das nicht hier irgendwo hin machen? Es ist zu steil. Als ob. Warum konnten wir hier unser Dach nicht in Ecke. <lacht> <lacht> oder außerhalb. Geht gut los. Gerade hier. Hier wird es noch gehen. Hä? Hey. Okay, zählt, dann... es als, zählt, zählt es halt noch als drunter, oder nicht? Ja, eigentlich Sorry. schon. Eigentlich schon. Ich stehe jetzt hier. Okay, das drehen wir eigentlich... <lacht> Ja, dann machen wir es halt da. Aber haben wir nicht ein größeres? Nee. Kleines Lagerfeuer. Wie entdecken wir denn ein großes? Weil hier die Seiten sind ja noch alle frei. Ja. Hm. God, I'm so hungry. Wie etwa Nüsse. <lacht> Ist etwas, also sag, wie etwas also ich nuss sag jetzt gegönnt. mal so wir haben zwar schon was weiß ich wie viele infektionen gehabt aber wir haben noch nie wirklich danach geguckt wie wir die heilen können ich habe mir mal eben eine unbekannte nuss gegönnt und ich oh ja, glaube ich fünf ja die gibt glaube ich 15 fett ja genau ja die habe ich vorhin auch gegessen fett sieht jetzt also, Fett sieht jetzt halbwegs okay aus, aber das Rote und vor allem das Gelb, ich braucht was. Ja, rot ist Fleisch, rot ist Fleisch, Da musst du das Ding wieder anmachen, das Feuer. Ja. Oh, und meine Apfelschnecken sind für alle verdorben. <lacht> da hast, du hast zu so lange gebraucht. Ja, ich brauche jetzt erstmal wieder so, so, so, ein komisches Holzbrett, um da, äh, ja. Wachsen die Bäume eigentlich auch mal nach? Ich glaube nicht. Wenn wir so weitermachen in dem Tempo haben wir... fast gleich keine Bäume mehr. Was ist denn eine Kokosnussbidon? Was ist denn ein Bidon? Ein Bidon? Ja. Nie gehört kein Plan. Das macht mit einer Kokosnuss und einem Seil. Ja, dann guck mal, was das hier Wir haben keine ganze Kokosnuss. Vielleicht kommt jetzt eine Runde. Lagerkiste. Lehm, Lehm. ist der du Baum so groß, kann man den nicht fällen? Ich glaube, das Ding hier kann man nicht fällen, oder? Ah, scheiße. Welche? Die, die ganz großen Bäume, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, diesen kann man oder... nicht fällen. Oder äh, man braucht eine größere Axt für. Das kann natürlich sein. Ich würde mal eine Lagerkiste bauen. Ach ne, da brauche ich Lehmziegelstein. Lehm. Und, ja. Und dafür und brauchen wir Lagerfeuer. Und ich denke halt nicht, dass dieses kleine Feuer schon dann Lagerfeuer ist. Deswegen, ich habe keine Ahnung, wie man Lagerfeuer kriegt. Das ist, äh, etwas belastend. Mhm. Und es regnet wieder schon wieder so. Ich habe jetzt aber so ein auch oh, das Klapperstangenfleisch ist auch verdorben. Oh, mein ganzes Fleisch hier ist verdorben. ja meins verdirbt nämlich auch. Wir müssen so schnell wie möglich das ans, ans, ans Ding legen, ans Feuer. Und ich muss schon wieder schlafen. Ja, ich auch. Die halten ja echt nichts aus. Diese Spasten. <lacht> Lagerfeuer Asche. Kriegt man vielleicht Lagerfeuer Asche, indem man. Ähm, Lagerfeuer macht? Nee, indem man. Jetzt zeige ich mal ganz doof, hier draufschlägt. Nee. Nee. So löse hier? Das tut nichts. Oh! Wir kriegen die Stöcker wieder. <lacht> naja, nee, okay. Oh, oh. Ups. Hallo? Hi, danke. Ich gehe mal kurz... Oh, ich hab schon wieder irgendwas. Was hab ich denn jetzt schon wieder? Oh nein. Was hast... Was hast du... What the fuck? Ich hab das Fleisch, was da seit Tagen liegt. Ach, du bist ein... Oh. Du bist... Das ist schon ein bisschen doof. Ja, ey, das, das hat ewig viele Proteine gegeben. Also, mir was wert. Und? Okay. Ja, gesagt. Das war schon in dem Sinne gewollt, weil ich dachte mir, okay, das Fleisch wird ja wohl die Proteine trotzdem haben. So, jetzt brauche ich dieses gelbe. Oh, warum verliere ich Gesundheit, wenn ich schlafe? Lebensmittelvergiftung. Oh. Das verstehe ich noch nicht so ganz. Warum verliere ich Leben, wenn ich schlaf? Und vor allem, wie kriege ich Leben wieder? Was fragst du mich? Ja, das müssen wir noch irgendwie herausfinden. Da, da, da, da. Riss, Wunder, Wunder Fiktion, Egel, Fieber, Lebensmittelvergiftung. Eine Lebensmittelvergiftung wird im Körper mit der Zeit auf natürliche Weise bekämpft. Eine wow. Einnahme von Pflanzen mit natürlichem Anti-Lebensmitteleffekt, beschleunigt beschleunigen den Heilungsprozess. Weil die Lakuste. Äh, äh, sorry, die Lacuste ist Mengenelementen. Oh, das ist natürlich belastend. Mein Fleisch, mein Fleisch geht in zwei Stunden kaputt. Ja, Moment. Äh, da -da da -da -da -da -da Kannst du nicht ich, einfach kurz das Feuer da unten anmachen? Das heißt ja, alter. Ich mache mir gerade das Werkzeug dafür. Gut. Ich hoffe, ich habe noch trockene Blätter. Oh, ich habe ganz viele hab trockene ich. Blätter. Hier, ich lege die alle hin. Ich alle nicht. Ja, ganz viel getrocknetes Blatt. Ah, du machst schon, okay. Wow, ich muss erstmal schlafen. <lacht> <lacht> <lacht> ja, ich habe zu wenig Energie dafür. Okay, und schlafen geht tatsächlich, tatsächlich gut für die Lebensmittelvergiftung. Die geht sehr schnell runter dann. Nein, kein Stock. Warum hast du hier nochmal ein Feuer aufgestellt? Ich habe fünf Fleisch bei mir im Dings. Und wo ist mein Feuerbett? Mach mal dort drüben bitte auch Feuer. Mal gucken, ob das Ding hier abfackelt. Nee, ich glaube nicht hier, oder? Ne? Mal gucken. Dafür muss ich noch ganz bisschen oh. mehr Energie <lacht> sammeln. Um das andere Feuer zu machen. Mhm. Sonst wird es wieder abbrechen. So. Oh. Und? Verstehst du auch eine Lebensmittelvergiftung. Nein, ich habe nur irgendwas mit geistiger Gesundheit gekriegt. Hm. Hast du die trockenen Blätter aufgesammelt? Für dich? Dich? Nö. Weiß nicht, wo du die... Die stehen hier, die liegen hier direkt, das es müssten acht Stück sein hier, getrocknetes Blatt direkt vor dem langen. Ah ja. Ah, perfekt, dann, kann, dann können wir nämlich hier das Fleisch machen und dann können wir das gleich essen, bevor das schlecht wird. Das geht in einer Stunde, geht es kaputt. Es hat auch, ja. also so ein Mindesthaltbarkeitsdatum gibt es hier irgendwie nicht. Äh, hm. so ein so Hat doch eigentlich ein Mindesthaltbarkeitsdatum ja schon. Ich, ich hält. Essen, Essen ähm, macht auch dein Leben wieder hoch. Mhm. Das sehe ich jetzt gerade. Ich bin schon, ich bin auf dem Hälfte, ich bin auf der Hälfte vom Leben jetzt wieder. Alter Schwede, wir müssen ja eigentlich dann fast dauerhaft Tiere töten. Und eigentlich, eigentlich müssten wir zu viert sein. <lacht> Eigentlich und eigentlich schon hier und da. Was hast du eigentlich für Symbole über deiner Lebensanzeige? Die Uhr. Nur die Uhr? Okay, was heißt das? Wahrscheinlich auf die Uhr gucken, oder? Ja, dass halt irgendwelche Mengenelemente da fehlen. Bei mir ist es jetzt halt, sind Fette. Ne, Fette ist äh, das Grüne. Ja, die sind auch nicht viel, Das aber. Gel, äh, Kohlenhydrate. Äh, da muss Bananen, wir müssen Bananen suchen. Bananen sind gelb, das füllt das Gelbe auf oder was? Oh ja. Die, ich guck mal, geh mal hier nach links. Da will ich nicht auch dieser... Nach links? Ja, hier nach links zu dieser großen Palme, da habe ich nämlich Bananen hergehabt. Okay. Nee, ich, ich bin hier das, unten. Mal hier das Fleisch ist nämlich jetzt hier Jaguarfleisch getrocknet. Ess mal eins. Ja, wie viel, wie viel man da so kriegt? Essen. Sech, 36 Proteine, 15 Energie, 5 ge Geistige Gesundheit. Oha, okay, das ist, äh, das ist gar nicht so schlecht. Bist du voll, ansonsten nimmt das andere auch noch. Aber guck mal, das Feuer scheint anzubleiben. Ja, ist gut. Tatsächlich. Ist gut. Guck mal, du siehst jetzt auch da oben, das läuft viel langsamer durch. Wie meinst du wie langsamer, du hast so? Die Anzeige an dem Ach an dem Lord, Feuer da ist eine Anzeige. Leute, mm -hmm. die habe ich noch nie gesehen. Ah. No, so, äh, eigentlich brauche ich das nicht. Ich nehme nur. Nicht? Ja, nimm's mal. Wie lange wie lang hebt es gekocht? Ein Tag, 23 Stunden. Hm. Ich lege jetzt mal die Laguste auch dahin. Die Laguste, mein okay. Gott. Geil. Nähe zum, Nähe zum Feuer, geistige Gesundheit plus 2. Nähe zum Feuer. Ja. Geil. Ja, es bleibt auf jeden Fall an, weil es regnet. Uh, es regnet aktuell. Jetzt wir. Hä? Mhm. Huh? Oh, lol. <lacht> ich gucke einmal kurz hoch, ja, es regnet noch. Ich guck weg, es regnet nicht mehr. Ich glaube das müssen ja, wir öfters machen. Das, das, das geht mehr oder weniger schnell. Ich probier jetzt mal das äh, Pick. Pikari Fleisch. So, welche große Palme. Oh, ich habe hab 60 Proteine gekriegt, 16 Fette und 15 Energie. 60 Se von von von dem von diesem Wildschwein. Wir müssen Wildschweine töten. Oh. Wildschwein scheint gut zu sein. Okay. Geh, ja, wir können auch gucken, äh, kann man diese Pilze auch aufs Feuer schmeißen? Bestimmt. Bananen. Genau, Bananen. Das ist gerade eine Kokosnuss runtergefallen. gefallen. Ah ja, Kohlenhydrate, schön. Da bin ich ja fast, fast ausgewogen, ich brauche nur Fette jetzt. Scheiße, mein Speer müsste hier irgendwo liegen. Hä? Ich habe meinen Speer gerade hier irgendwo ins Nichts geworfen, jetzt ist er verschwunden, oder was? Geil. <lacht> du musst mich verarschen. Als ob jetzt. Diese Pilze sehen. Diese Pilze sehen doch Aua. Oh. <lacht> diese Pilze sehen doch aua. Ah, hier, mein Speer, ich hab n. Okay, ich hab'. N. Ich weiß nicht, woran ich gerade verletzt wurde. Warte mal, ich hab doch hier eine Kokosnuss gesehen. Ja, ja, das ist gut. Weißt du, bist durstig? Scheiße. So, auf dem Weg noch ein paar Steine mitnehmen. Ich glaube, das ist nicht verkehrt. Ja. So, wo kriegen wir jetzt noch Fett her? Also, Pilze sind ja nicht dafür bekannt, sehr fettig zu sein. Aber ich esse mal einen zum Gucken, was passiert. Nix und es gibt Kohlenhydrate. Okay. Wir haben zwei neue Wir haben zwei neue Schalen. Ähm. Das ist gut. Ja. Ähm. Nee, nee. Alles gut. Ich habe die bloß aufeinander gelegt, da bringt es aber dann nicht viel. Ja. So, ich gehe mal weiter auf, ja, oh, scheiße. Bist du ein fauler Sack. Was? Ich muss immer schlafen, immer wieder. Hey, das ist ein bisschen arg oft, finde ich. Ja. Du hast Bananen mitgenommen, oder, oder wie? Ich hab noch zwei. Hey, guck mal, guck mal bitte schnell nach dem, nach dem, nach den Krebsen, die ich am Fleisch, die, äh, die ich an, an den Grill hingelegt habe Ah, ja, Moment. Die könnten jetzt natürlich auch schon hinüber sein. Wartung. Gekocht. Nehmen. Ja, nehmen Sie mal mit. Nehmen und nehmen. Kein Platz mehr im Rucksack. Geil. Äh, Geht's aber mir? Ich brauche Grün. Oh, ich bin voll bis auf Grün. Ja, genau, geht mir auch so. Eigentlich. Hm. Ich müsste auch mal das ganze faule Ge Z Zeugs hier äh, aus dem Inventar schmeißen. Hast du das alles noch im Inventar? Ah. Hm. Weil ich eigentlich gerade auch mal gucken wollte, ob man das Faule nicht eventuell oh. ja? nichts, ne? Wenn man es aufs Feuer schmeißt, ob das dann eventuell doch noch irgendwie was rauskommt. Aber da oh, passiert nichts. Oh, ich habe das Mo Molani Molina Mo, -Mo, -Mo Blatt gekriegt und das tut was? Das ist für für für Band und sowas. Oh. Okay. Ich habe ich drei Stück. Ich darf jetzt nur nicht sterben. Oh, ich habe Ekel weg. Bäh. Gut. Okay, was ist das hier? Ich mache hier mal ein paar so Bäume kaputt so farbige. Mhm. Un unbekannte Blume. Hm. Boah, kann man Dinger im Inventar nicht irgendwie drehen? Für? Um das vom Platz her ordentlich zu stapeln. Ich glaube nicht. Hast du noch Bananen im Inventar? Oder hast du alle gegessen? Zwei. Zwei. Die Soll ich sind... die hier vors Bett schmeißen? Nein, nein, alles gut. Die sind recht selten, oder? Keine Ahnung. Es waren jetzt vier an der Palme da. Ich habe bislang noch ich habe bislang noch keine andere Palme gefunden, wo Bananen dran sind. Das Feuer hält jetzt ewig lange, mhm. wenn es oh trocken bleibt. Alter, also ich, ich drück immer Escape, um aus dem Bett zu steigen, Es geht nie. <lacht> Und ich lerne es einfach nicht. Ich, ich hab schon wieder eine Kokosnuss. Geil. Wie war das? Es Nein. gibt Geist, geistige Gesundheit, wenn man nah am Feuer ist. Ja. Also bei mir geht die immer weiter runter. Ich krieg aber rechts angezeigt, plus zwei. Hm. Jetzt brauche ich wieder Fette. Wow. <lacht> ich habe noch eine unbekannte Nuss. Na, ah, die kann ich essen. Bringt die Fette? Ja, 15. Hä? Was habe ich denn gerade ausgerüstet? Drei muss doch eine Axt sein. Klingt eine, klingt eine Seerosenblüte nach was, was man essen möchte. <lacht> Nicht erstmal. Gute Frage. Lebensmittelvergiftung und Kohlenhydrate. Okay. Ich muss mich kurz hinlegen. Ah, ich könnte mal gucke. Ja, okay, doch. Ich guck mal. Äh, wie viel jetzt diese lang lang Kurste gibt. Mhm. Es steht Acht tatsächlich, wenn du 18 Du und eine Energie. Ja, du musst aber einmal gegessen haben. Ja, ah, okay. Hm. Ich habe ja auch noch ein Stückchen Fleisch. Ich habe ja noch das 60er-Fleisch. Also wir können das irgendwie tauschen oder so. Ja, ich brauche keine Proteine, ich brauche Fette. Ähm... Fette 16... Du brauchst Fette, ich habe Nüsse. Kann ich dir geben. Das wäre gut. Hier, zwei Nüsse. Danke. Und? Warte, komm mal her. Moment mal. Hm. Das Kokosnussfleisch. das Koko Kokosnussfleisch oh, ist auch fett. Das ist auch fett hier, noch ein anderes, noch ein zweites. Das kannst du essen und dann gleich die leeren Schalen bitte dahin hm. legen. Ja. So, mal gucken, was kann man hier alles aus Feuer schmeißen? Das ist nett. Okay. <lacht> nee. Nein. Aber ich kann es essen. Kann man Nüsse aus Feuer schmeißen? tut auch nichts okay so krass ich hab alle ich habe quasi alle vier Dinger mehr oder weniger hoch. voll F voll nicht irgendwie so halb voll aber oh bei mir ist Hydration wieder unten ich habe alle leer war nee nee ja, nee bis auf zwei Jetzt vier müssen aber, müssen in allen ein bisschen was drin sein. Ja. Joa. Was? Ja? sagen, das sieht aktuell gar nicht mal so verkehrt hier alles aus. Ah. Aua! Okay, man kann sich am Feuer auch verbrennen. Ich hab... Ich hab auch noch unbekannte Kräuter. Die kann ich auch essen. Bin mal dann Und gespannt, das sehen wir ja dann in der nächsten Folge. Ja, Moment, ich schmeiß mir mal kurz meine verdorbenen Pilze noch raus. Kann man da Blätter drauf schmeißen, um das Feuer zu verlängern? Sieht so aus. Ah ja, okay. Wenn man Blätter man? aufs Feuer schmeißt, dann geht die... ...das Ding wieder ein bisschen zurück. Damit kann man das Feuer wieder verlängern. Ah, deshalb konnten wir das wahrscheinlich nie machen, weil es im, im Feuer stand. Oh. Okay, eine Sache mache ich, eine Sache mache ich noch schnell. Hm. Apfelschnecken. Ah ja. Gucken, was die ja. geben. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich stelle mich, stell mich mal hier runter. Hier in die Nähe zum Feuer. Genau. Das tut gut. Wir sehen oh. uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir hier die grüne Hölle unsicher machen. Und bis dahin, macht's gut, lasst ein Like <lacht> und ein Abo da, wenn's euch gefallen hat. Ich schreck den ganzen Rauch hier ins Gesicht. <lacht> gut, wie gesagt, ja. wenn's euch also. gefallen hat, lasst es uns wissen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, bis dann, ciao. Tschö.